Ja, okay, und zwar, wir möchten den natürlich gerne als bewegliche Kugel haben. Ja. Das ist eine plus 3. Und ich glaube, sonst brauchen wir nichts, richtig? Na, du musst halt muss noch die Zeit, die Zeit vorher ansagen. Ja. Achso, nicht bei beweglicher. Kosten müssen nicht vorher festgelegt werden, steht hier. Da so. ja, oben muss man den Flügel ansagen. Ja, der ist dann aufrechterhalten. Okay. Ich habe doch die Variante vor mir. Okay. okay. Meine Plus 3, habe ich jetzt nicht hineingetragen. Äh, ja, das ist ein bequemes Licht, denke ich. Ja, gut. Und dann hat ein pro fünf Minuten geschenkt. Also gut, also gut. Wir, wir, wir, wir hören jetzt schon auf zu fragen. Ich, ich wollte nur sagen, er sieht nicht gut aus. Wenn, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Tee von uns bekommen, aber wir, wir lassen euch ja in Ruhe. Ihr glaubt mir, dies ist einer seiner besseren Tage. Gehen wir. Verzaubert uns nicht mit dem Licht. Ich lasse, Licht, ich, ich lasse das Licht daneben in den Schacht runterschweben. So klettert ihr runter. Ja, äh, ich glaube, auf eine obligatorische Kletternprobe verzichte ich einfach mal. Ähm, die Stufen sind kalt, nass und ähm, ja, gerade wenn dann die, äh, der Schacht offen schon steht, ist es auch noch relativ windig von dort unten nach oben. Und es stinkt. Ähm, nicht so sehr nach Stollen, sondern vor allem nach Verwitterung nach alten Bauwerken und wenn ihr dann grob zehn schritt nach unten geklettert seid könnt ihr im Schlamm stehen ungefähr bis zum Knöchel führend ähm, viele ja, alte alte Steine die da neben euch auffragen ähm, vielleicht ehemalige Wände oder Bauwerke die es ist keine Straße, da müsste man sich tatsächlich an vielen verschiedenen eingestürzten Rissen und Wänden vorbeischieben, mal drunter durch, mal drüber weg, irgendwelche Holzbalken, die vermodert sind und dann nachgeben, wenn man sie berührt. Also das ist tatsächlich ein Labyrinth, auch wenn es kein, kein Bergwerk ist. Hast sondern, du nicht gerade eben noch gesagt, es wäre keins? Ja, es ist, es ist kein Bergwerk. Es ist egal. Es ist der Denker, hat un nicht gesagt es ist Unter der nicht. Erde er es ist ein vor. unterirdisches Labyrinth. Du durftest, das ist exakt du durftest ja mit einer Plus 5 würfeln. Ja. Ja. ja. Nun, ich würde vorschlagen, wir machen Zeichen an den Wänden, damit wir uns nicht hören. Eine hervorragende Idee. Naja, ich habe gehört, man muss einfach immer nach rechts gehen. Nun, das funktioniert nicht immer. Nun, es gibt in der Tat Labyrinthe, die sind dafür ausgelegt, einen im Kreis zu führen, wenn man immer nach rechts oder immer nach links geht. Naja, aber ja. wenn ich immer meine Hand an der rechten Wand habe, dann komme ich irgendwann raus. Oder ihr lauft im Kreis. Richtig. Nein. Lass Zeichen machen. Ja, wir marschieren einfach drauf. Los, machen Zeichen. Warte, wie machen wir die jetzt Machen wir die mit Kreide oder... Ich habe unsichtbare Kreide. Ja, wahrscheinlich mit Kreide. Das hilft ja richtig <lacht> gut. Die mit, nee, mit normaler Kreide, aber Kohlestiftung sowas. Vielleicht lieber doch mit einem Messer und in, in den reinritzen. Wenn du zu viel Zeit hast. Es ist Holz. Hast ja, es ist überall um uns herum Holz. Okay, also bleibt die Frage. Ab und zu ist ja Holz, hat draußen gesagt. Ja, ja, ab und zu ist wirklich vermodertes Holz, ne? Also da kannst du auch mit dem Finger rein tippen ne? dann, dann tippst du eigentlich durch. Ähm, ah, aber... das war einfach meine vorstellung der Sache. Oder willst du jetzt langlaufen mit ausgestrecktem Arm und einfach einen Strich die Wand lang ziehen, weil das Nein. sehe ich, aber ich ist schon ein bisschen an, an Kreuze, wenn ich an Kreuzungsbereiche komme, irgendwie ein Zeichen machen, dass ich da also, schon mal war, wo ich jetzt also hin wenn's, will. Also, also wenn es Naturstein ist, kannst du mit dem Deutschland kratzen oder was? Ja. Es ist kein Naturstein, auch wenn die Natur hier äh, sich viel zurückerobert hat, aber das ist schon ein verarbeiteter Stein. Das dachte ich mir fast schon. Da habe ich es auch nicht angebracht. Ich also würde ja, ja. zeigen, Zeichen Kreuz zu machen zum Beispiel. Ja. In die Richtung zeigen, wo ich lang gehe und wo ich herkomme. Punkt und eine äh, Richtungsfall. Ihr dürft mir gerne eine Gassenwissen plus 10 oder eine Bergbauprobe mit Talentspezialisierung und würfen. <lacht> oder <lacht> oder, ja, oder Bauwerke <lacht> plus 10. Warte, eine oder alle? Äh, ihr dürft mir alle eine Probe dazu werfen. Nee, hilft mein innerer dein, Kompass mir dein hier? Dein innerer Kompass hilft dir auf dem Rückweg, aber nicht auf dem. Äh, okay. nicht auf dem aktuellen. Ich meine, selbst auf dem Rückweg geht, ist es nicht so, ich wolltest zu wissen, wo Norden ist. Oh, beinahe! Siehst du das? Oh, Wäre ja auch nur gelungen. Achso, plus 10, ja, mit plus 10 wäre es gelungen. Beinahe. Also, mein, meins wäre gelungen. Ich meine, Boltax <lacht> ist natürlich ist auch der. Gelungen. Ich sagen, ist natürlich der Bergführer. Ja, kann dann kann meine Strategie einfach mit einer Wand an die rechte Hand, also meine Hand an die rechte Wand zu machen und zum Erfolg führen, auch wenn sie dumm ist? Aber mir ist einfach zu sehr abgelenkt von den, wenn das tatsächlich das alte Nebachrot ist, dann wandelst du ja auf den Spuren der Bosparaner. Damals, als ihr die Welt erobert habt, habt ihr Nebachrot eingerissen, was ja natürlich auch ein großes, großer Meilenstein war und dann eben Pericom neu aufgebaut. Ne? Ich würde auch mal gucken, ob es ja auch schon alte alte themen Schriftarten an Wänden gibt. Irgendwie. Ja, eine ganze Menge. Also du lässt dich eben auch ablenken, ne? So uralte Pumpen und Schleusen, die du hier erkennen kannst, wie das Wasser hier wohl irgendwie abgepumpt worden ist. Klar, das war auch damals schon der alte Hafen. Du siehst hier irgendwie zwei parallel verlaufende Rinnen. Achso, hui, das ist schon, das ist schon die ganz alte Kunst. Und das kann mit der, mit der aktuellen Kunst wohl auch mithalten. Also damals, die Bosbaraner, das, das muss über 1500 Jahre alt sein, dass die das damals schon wussten, so ausgeklügelt, das ist genial. Also ich entferne mich immer weiter von der Truppe. Ich bin irgendwann am Ende der Gruppe. Wahrscheinlich so 10, 15 in der hinter der Gruppe wahrscheinlich. Ich hab eine Fackel. Mir <lacht> kann nichts passieren. Ja, äh, du kannst auf alle Fälle dich von der Gruppe lösen und verschwindest in den äh, Katakomben. Nee, von also, also nicht so, dass ich sie nicht mehr Oder sehen auf kann. auf Neugier, Selbstbeherrschung oh, plus Neugier. Und er war nie wieder gesehen. <lacht> <lacht> können, wir jetzt einen, können wir jetzt einen besseren Charakter kriegen? Vielleicht ein Weißbar, äh, Sekunde, Sekunde, Neugier habe ich, äh, hab ich... Neugier, 7. Klugheit plus sieben, was? Äh, Selbstbeherrschung plus sieben. Okay. Das packst du. Ja, Rafim, du äh, versuchst dich selber so ein bisschen äh, auch gerade mit diesen engen Rissen ähm, ist das auch überhaupt nicht so deins, aber du bist selbstverständlich die Unterwelt gewöhnt, hast du doch damals selbst einfach dort gewandelt, ähm, bis dann einige Kratzer deine ähm, Intuition ansprechen. Du kannst dich ein bisschen abknien, das sieht wohl aus wie so ein Wegstein, der hier auf einer alten, zugewucherten Straße natürlich alles matschig, ragt hier so ein bisschen nach oben und du sieht wohl so ein bisschen aus, als würde hier ein, ein Speer sie damals hineingeritzt haben, in diesen, in diesen Wegstein. Intuitiv spürst du dich davon angezogen. Also Oberinquisitor, dieser Stein spricht zu mir, das würdest du doch auch so sagen, oder? Nun, wenn ein Stein zu dir spricht, ist das immer eine gute Sache aus äh, Sicht jedes anderen Zwerges. Ähm, wenn er dir gefällt, nimm ihn mit. Nein, nein, ich glaube, das ist der richtige Weg. Abelmeer, hör auf die Wand da vorne an. Äh, nun warte doch einmal. Du Aber musst das nicht abhausen, Abelmeer. Du sollst einfach hier die Wand anlecken. Was machst du denn da so ich nah Ich leg lege nicht die Wand an. Ich, ich schaue mir sie genau an. Hier gibt da es so hinten. viel zu entdecken. Da hier hinten ist ein die Gänge durch. Da hinten ist ein Felssturz und... Wir sollten die Wände hier nicht zu sehr anfassen, denn ansonsten kann uns das gleiche Schicksal blühen. Wir sollten hier sehr vorsichtig sein. Ich habe sie untersucht und nicht angefasst. Das ist ein großer Unterschied. Naja, dein Gesicht war schon sehr nah an der Wand, also. Ja, um. die Schriftzeiten sind sehr fein. Also hier in Höhlen würden würde ich schon auf den Zwergen hören. Ich meine, das ist ja schließlich sein Fachgebiet. Ja, richtig. Aber, richtig. Ich, Boltax, schau dir mal meinen Stein an. Das ist doch der richtige Weg, oder nicht? Ja, das ist der richtige Weg. Ja, wie doch gesagt. Sag mal, Hörn, das ist, Hörn Hörn ist prinzipiell feucht, oder? Ja, ja, vor allem der, also der Boden ist matschig bis zu, den, bis zu den Knöcheln. Und alles ist sehr glitschig, matschig. Ähm, wenn das Wasser hier irgendwie reingelaufen ist, das kann hier auch nicht wegtrocknen. Also es stinkt auch nach Schimmel. Ich halte, während wir gehen, ab und zu mal ausschauen nach Tanken. Was du finden. Fuck. Immer mal wieder äh, nichts wirklich zusammenhängendes, äh, das ist ja auch deine, deine größte Furcht, du kannst auch keine Holzstöcke oder äh, ähm, Hörner mhm. erkennen, die da, die da hochwuchern, aber Tang wirst du hier eine ganze Menge finden. Okay, aber und immerhin, weil, weil wenn es hier feucht ist, ist er, kann hier, immer schon, kann hier ist ja immerhin kein dehydrierter Ujujo rumhängen, Nein. das ist schon mal gut, weil die schrumpfen ein und das ist schrecklich. Ja. Äh, Boltax, ähm, auch dieser, dieser Stein, du findest nicht nur den Stein, den äh, Rafim dir eben gezeigt hast, sondern ungefähr 50 Meter äh, die, die ähm, zugebrochene Straße weiter, kannst du einen weiteren Stein finden, der ebenso als verwitterte Säule nach oben steht. Und du fühlst dich ebenso intuitiv von diesem Steinbrocken angesprochen, aber anders als Rafim verspürst du so eine Art Furcht davor, ähm, keine Angst, sondern einfach eine gesunde Furcht. Und du hast zwar nicht so sehr viel mit Waffen zu tun, aber vielmehr mit Steinen. Das, was eben die, die Zwerge äh, in die Wiege gelegt haben. Und es, es wirkt auf dich so als, ja, Rafim hatte das ja auch schon gedeutet, dass es wie ein Speer reingeritzt wurde. kannst aber nochmal auf die Waffe blicken, die Rafim auf seinem Rücken trägt. Mhm so aus ja als hätte hier jemand vielleicht also Stein lässt sich leicht schneiden wenn man weiß wie es geht gerade mit einem Droidendolch aber es erinnert dich so als würde als würde ich hier wie durch Butter geschnitten worden sein wie mit einer Waffe aus Titanium würde gerne eine Feuersteinbearbeitung mal machen um mir die ähm, Kanten des Steines genauer anzuschauen eigentlich wäre das Steinmetz ich kann auch Steinmetz machen. Darf es auch Steinprobe machen? Glaube ich. Auch keiner schweres. Nice. Dann sind das sieben über. Ja, du kniest dich so ein bisschen ab in diesen Schlamm, fährst mit deinem Finger durch die Rillen und erschneidet dich. Wenn du dir deinen Finger anguckst, kannst du sehen, es gibt da wohl vier Rillen. Also brutal scharf, trotz dessen, dass es hier alles wittert. Und die Schneide hat nicht nur mit einer Schneide zugehebt, sondern mit neun Schneiden, die irgendwie... ist. Du, du kannst es nicht ganz fassen, aber die, dieser Stein hat Rillen im, im, im Schnitt. Unendlich feine Risse oder Linien. Ab, ab mir, Rafim, schaut euch das mal an. Die Rillen hier in diesem Stein. Neun an der Zahl und... Ja, das ist ein äh, glücksbringender Stein. Müsst ihr wissen. Ich geh mal hm. ein hm. Stück weg und guck, ob sie irgendwie eine Art Symbol darstellen, diese Rehen, oder? Also so drei, drei, zwei, drei, vier Schritt entfernt. Und mir mal das Gesamtbild angucken und so. Ja, dann gib mir mal eine... Ich überlege gerade Sinneschärfe. Fällt euch was Besseres ein? Kommt drauf an, was das ist. Der Gesteinskunde, Götter, Kulte. Götter Kulte. Genau. Ja, Gesteinskunde, Götterkult. Götterkulte, ja, Götterkulte. Eher eine Götter- und Kulte-Probe plus 15. Wow. Hab ich da mir, du bist unser Klugheitscharakter. Wenn du das nicht kannst, wer dann? Kann kann ich für, ist es nur eine Probe plus 8. Urtulamidische Ur Ur Kulte zählt? Äh, ja. Jetzt stellt sich raus, dass ich Götter und Kulte leile. Oh mein Gott, ich schaffe das tatsächlich. Ja, ja ich hab ihr habe beide geschafft. Wenn ihr euch mit den Sinn von Boltax weiter und weiter tastet und dann neun Stelen gefunden habt, die euch vielleicht sogar den Weg leiten, dann stellt ihr bei jedem dieser Säulen fest, dass. Ja, das sind nicht einfach nur Schnitte. Das ist eine Schrift, die hier wohl äh, reingeschrieben worden ist mit einer Titaniumklinge. Neun Säulen, neun zackige Schriftzüge. Das sind Chors Es gibt eine alte, eine uralte Sage, die ja ihr vielleicht mal in einem Tempel gehört habt. Vor allem bei, bei Romeles, dass die alten Bewohner von Nebachot, als das ganze gefallen ist, als, ja, als sie von, von den Bosbaranern geschlagen worden sind, als die, die Posaunen klangen und die Wände einstürzten, Rondra schickte den Besiegten ihren Sohn Chor, um die Bedingungen zu diktieren, welche Nachfahren oder wie die Nachfahren von Nebachot Vergebung vor ihr finden können, damit sie dann die Löwenburg aufbauen dürfen. Der wortkarge Chor soll jedoch die Bedingungen in, in Steine eingeritzt haben in die Erde gestoßen haben, wo sie, wo sie bis zum heutigen Tage stehen. Äh, Freunde, wir stehen hier vor einem bedeutsamen Artefakt, einem geschichtlichen Relikt. Nun, Dies, das sind die, Steine, immer. Dies sind Korsäulen. Oh, ihr habt sie auch erkannt. Oh, aber mir. Nun ja, ich beschäftige mich mit, viel mit der Vergangenheit. ja, hey, aber dass ihr auch mal was Wichtiges lest, ist ja mehr als überraschend. Ich lese immer wichtige Sachen. Ja, lass uns uns einfach an dieser historischen Begebenheit erfreuen und weniger über deinen Interessen reden. Was können wir denn jetzt damit machen, wenn es Core-Säulen sind? So und sie sind Komm. immer noch messerscharf. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht will Rafim dort etwas Blut opfern. Immerhin ist es ja sein Gott. Ein hervorragender Vorschlag. <lacht> äh, wie weit sind diese Säulen auseinander? Also, die sind immer ganz grob 50 Schritt vielleicht sogar 49 schritt voneinander entfernt und äh, ja wenn du möchtest könntest du an also die die sind nicht ringförmig verteilt sondern sie haben so ein bisschen als magnet gewirkt und euch durch diese durch diese straße gezogen durch den inneren kompass weißt du natürlich noch wo der einstieg zu finden ist aber ihr seid jetzt sicherlich schon äh, ja, 500 600 meter durch die unterwelt von Nebachot gewandelt ähm, Abel mir, ich muss mir eben deine Fackel leihen. Ja, hier. Ich bin meinen Magierstab anzündet, die ja wissen. Ihr seht auf einmal, wie Rafim anfängt loszulaufen in die Richtung, aus die wir gekommen sind. Und zwar möchte ich zur allerersten Säule zurücklaufen und jetzt bei jeder einzelnen Säule anfangen, Blut zu opfern. Ich würde dir mal probieren, diese ja, Sprache ist. zu lesen. Also ich würde sagen, ich würde 9 Punkte opfern. Ja, Ein nächstes okay. Punkt das auf neun, jeder Säule. 9 SP finde ich gut. Ich bin schon der Meinung, es sollte 1 W20 sein. Mach ja, auch 1 W20. 9 W6 könntest du auch machen. Uh, 9 W6. <lacht> warte einen, mal, Warte mal, 9 W6. Ja, komm, es ist Chor. Äh... Warte mal. Gleichen wir die Chancen aus. Es sind nur 20 LEP, aber Chor liebt das. Ja, ihr seht. Ihr seht auf jeden Fall, wie Rafim wieder zu euch stößt. Seine ganzen Arme sind komplett von Blut durchstoßen. Durch seinen, Lech durch seinen rechten Arm steckt scheinbar auch sein Opfer dollig und er reißt ihn gerade bei der letzten Statue wieder raus. Uh, uh. <lacht> ihr seid ja noch hier. Ist das wirklich die weiseste Entscheidung, die jemals jemand getroffen hat? Als du den letzten Blutstropfen auf die letzte der neuen Statuen niederfallen lässt, da könnt ihr ähm, wohl weitere 100 Schritt weiter die Straßen ähm, entlang oder die Ruinen entlang einen Blitzen erkennen. Mhm. Der Mitleidlose erwartet von uns Opfer, also marschiert. Ich habe ich die Schrift noch hier vollständig durchgelesen? Warte einen Moment. Ich bin Schrift Tor lesen. hat gesprochen. Also, äh, du Ach, merkst auch, Rafim zieht seine Waffe, trägt ihre die Waffe in den anderen und geht weiter. Wenn du stehen bleibst, stört ihn nicht. Ähm, ich würde auf unserem also ich würde Rafim selbstverständlich begleiten. Ich würde aber auf unserem Weg darauf achten, du hast ja gesagt, hier ist eine sehr humide Umgebung, dass ja. wir nicht in irgendwie Effortmoos oder so reintreten. Denn das wäre ungesund. Also, Moos oder Algen wirst du hier immer mal wieder finden. Äh, gib mir mal eine Pflanzenkundeprobe, damit du dann eben auch die gefährlichen Pflanzen tatsächlich eben auch von den ungefährlichen unterscheiden kannst. Äh, ja, Serpentilio hat das in seinem Labor schon festgestellt, auch die Algen machen dir Sorgen, würdest du meinen. Aber nur Juju mhm. kann riesig sein und den jetzt und hier ähm, ja, wegzuschneiden, macht sicherlich nicht so viel Sinn. Du weißt auch nicht, wie alt dieser, dieser Dämon ist. Du müsstest tatsächlich dort ansetzen, wo die Hörner dann äh, zu finden wären. Und die habt ihr noch nicht gefunden. Ja, alles klar. Das dachte ich mir fast schon. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ja auch andere Pflanzen, die profan gefährlich sind, ja. wie Effertmoos und ähm, andere Sachen und die würde ich halt versuchen, möglichst zu vermeiden, beziehungsweise auch den anderen dann immer wieder Hinweise zu geben: oh, Achtung, nicht da reintreten, oh, haltet ein bisschen Abstand, hier geht's lang, hier geht's lang, kommt schon. Immer weiter, keine Müdigkeit vorschützen. Ja, ihr könnt euch äh, dem göttlichen Zeichen, das äh, Rafim wohl ausgelöst hat, äh, anschließend folgen. Wieder durch die Ruinen, durch die Hölzer und durch die eingestützten Straßen. Über euch äh, der, die, drückende, die drückenden Straßen von, von dem aktuellen Perikum, ähm, wo trotz der, trotz der Stunde wohl immer noch irgendwelche Wagen herumrattern oder irgendwelche Stimmen gedämpft werden durch irgendwelche Keller oder so, die sich da befinden. Könnt ihr folgen, bis hier an eine Spur kommt? Zunächst dachtet ihr, dass es wieder irgendwie ein Wassergraben, aber das sieht aus wie Rinn. Rinn von einem großen Wagen und sie blitzen, als, als würden kleine Funken darauf hin und her tanzen. Eine lange, eine lange Wagenspur. Können Sie sagen uns sagen, Legendenwürfeln, was diese Spuren sein könnten? Selbstverständlich sagen und legen. Den wir um. in einem Hippodrom. Das ist kein Hippodrom, nee. Ich nicht, hab, auch, nicht auch an der Stelle. Ich habe besondere Bezüge zur Rondra-Kirche. Bringen mir die hier irgendwas? Ja, wenn du... Du hast aber guten Ruf, ne? Genau, ja, ja, ich habe jetzt geb keine... Dir, ja, ich gebe dir drei Punkte Erleichterung. Also die Hälfte vom guten Ruf, die könnt ihr euch alle das einschreiben. Elf aber wir auch hätten auch Bade werden Elf. können. Aber Abel mir, äh, ja, du kennst selbstverständlich deine alten Geschichten. Ähm, also, gut, alles, was mit dem Bosbaranischen Reich zu tun hat, das ist natürlich alles das Horasreich und äh, die, das Mittelreich von Gare ist natürlich das ist ein Kretin, das würdest du sagen. Das hier müssen die Wagenspuren von Rondra da selbst sein, die mit ihrem Donnersturm vor den äh, vor den damals noch stehenden. Ähm, ja, was, nicht Leo, Le was nicht Leo? War es nicht Leo mal? Ja, wem hat sie den Donnersturm gegeben? Wem glaub, gehört so, der Donnersturm? Ja, er gehört Rondra, aber Leoma hat, glaube ich, die Posaunen geblasen auf den Donnersturm, glaube ich. Genau, was ist Rondras Donnersturm. Okay. Äh, ja, und die, immer noch die, blitzen, immer, also du, du kannst da wenig Wasser erkennen. Es ist aber wohl nicht das Wasser, was blitzt, sondern auch, auch wenn sie dann durch, durch den Stein gerollt ist. Selbst, selbst die Steine haben wohl immer noch nach über 1500 Jahren Funken, die darin hin und her blitzen. Seht ihr, das sind die Überreste des göttlichen Wunders, das Leomars Rondra schenkte ihnen dieses Wunder, um die Mauern dieser verruchten Stadt einstürzen zu lassen. Nun ja. Es ist schon ein prachtvolles Gefährt gewesen, nicht wahr? Es ist Rondras Stromwagen. Damit ziehen mhm. sie bei jedem Gewitter durch, durch, die, durch die Sphären. Ja, und von Zwergen geschmiedet. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich Rondra von Zwergen irgendwas spielen lässt. Natürlich, wir sind die besten Schmiede, die es gibt. Sie ist eine Göttin. Wenn sie etwas will, dann geht sie direkt zu ihrem Bruder. Ja, für Angosch haben wir es geschmiedet. Er hat Ach, uns doch Gebeten das, auf. Das ist doch wieder seine so Zwergengeschichte, nicht wahr? Von Raya Nun. hat sie Rappen bekommen, die den Donnersturm ziehen. Astaran, Thora, Ronna und Zyatach. Warum müssen Zwerger hier mal die Geschichte verdrehen? Zu ihren Wieso? Runzen. Das ist nicht verdrehen. Es war wirklich so. Für Wir wen in interessiert ist denn jetzt noch, wer vor tausend Jahren was geschmiedet hat? Nun, viele Leute. Abel, mir interessiert es zum Beispiel. Nun hilft nicht. es uns jetzt gerade weiter. Nein, nicht wirklich. Dann konzentriert euch vielleicht darauf, dass wir technisch gesehen in feindlichen Territorium unterwegs sind. Aber wir stehen hier vor einem göttlichen Wunder. Feindliches Territorium. Wir zurückkommen, um... wenn die Bakterien Asche sind. Wondra Und wird uns leiten. Macht euch keine Sorgen. Habt ein bisschen mehr Göttervertrauen, Serpentilio. Der Obusippenty hat recht, der Mitleidlos ist ungeduldig und wartet auf sein Opfer. Und das soll er bekommen, aber jetzt nehmt euch doch mal die zwei, drei Minuten Zeit, um das Ganze auf euch wirken zu lassen. Wisst ihr, was hier geschehen ist? Scheinbar hat niemand außer Abel mir auch nur den Hauch einer Ahnung, vor was wir hier stehen. Es interessiert mich einfach nicht. <lacht> Wir reden hier äh, auf Kritas ein. Ja, ja, definitiv. Ich bin äh, wie immer schockiert. Ja, Sie haben keinen Sinn für Geschichte und Vergangenheit und Zukunft. Und, und Kultur. Und überhaupt von jeder wichtigen Sache, die unsere Gesellschaften ausmachen. Die Zukunft ist das, was ihr daraus macht. Und die Vergangenheit nicht mehr wert als das, was man von ihr rauben kann. Seht ihr? Genau diese Aussage habe ich von euch erwartet. Wer die Vergangenheit nicht versteht, ist verdammt dazu, die Fehler zu wiederholen. Brüder, der Rüder, der ich hätte, er erwartet sein Opfer. Und es ist ihm egal, wo wir dieses Opfer finden, nur dass wir es finden. Also weiter. Sag ich doch, fortwärts. Ja, während ihr weitergeht, könnt ihr wohl an einer der Wände ein nachtblaues Kreidesymbol entdecken. Da hat wohl jemand vor euch schon andere Zeichen hinterlassen. Erstmal wegwischen. Das lasse ich den Dämonologen machen. Ja, dann, dann wir wissen Idioten, wir, Idiotencheck, dass kein Zauberzeichen ist, und dann erstmal wegwischen. Dann können wir dieser Spur doch folgen. Nee, sicher doch. Wir wollen nur nicht, dass irgendjemand anders hier zurückfolgt.